Für einen guten und geilen Trainingsplan braucht ihr fünf Bewegungsmuster. Letztens habe ich euch die Push- und Pull-Bewegung vorgestellt. Heavy Carry kennt ihr hoffentlich bereits, also schweres Tragen. Heute machen wir zwei neue und zwar die hip Hinge bewegung und die Squat-Bewegung. Also liebe Jungs, die ihr vielleicht noch zu wenig Beintraining macht, ein bisschen Beintraining braucht ihr zumindest diese zwei Bewegungsmuster, dann hat euer Körper zumindest das was er braucht. Ihr müsst ja kein komplettes Bein-Workout machen, aber diese zwei Muster solltet ihr drauf haben. hip Hinge, fangen wir zusammen doch mal damit an. Die hip Hinge bewegung ist eine hüftdominante Übung, wo ihr eine Hüftbeugung ausführt. Was kann das für eine Übung sein? Natürlich das Kreuzheben, wo ihr zack, nach oben geht. In sämtlichen Varianten, ob einbeinig, zweibeinig, egal, für alles könnt ihr das gebrauchen. Zum anderen auch die Kettlebell Swings, also wenn ihr mit einer Kettlebell hier zack nach vorne schwingt, ihr kennt das, zack, auch das kommt über die Hüfte vornehmlich, nicht wie die meisten das machen, leider immer in die Arme, sondern hier die Hüfte soll den Schwung reinbringen. Gleichzeitig aber auch bei der Übung, die ich letztens gezeigt hatte, bei den Hip Thrust, also dieses Hüftheben, auch da geht ihr tief rein und schiebt wieder nach vorne. Jetzt ist die Frage, was bringt mir das denn eigentlich? Ihr Habt dadurch Power für das Anheben. Das ist ja beim Kreuzheben ganz eindeutig, dass er Kraft hat, um schwere Dinge anzuheben. Dass er die hintere Beinkette aktiviert und den Rücken damit unterstützt, dass er eben nicht die komplette Last tragen muss. Gleichzeitig können das es übrigens auch für sämtliche Sprungbewegungen gebrauchen. Und insgesamt ist immer ein Core-Workout schon mit drin, dass er hier die Körpermitte mittrainiert. Mit und wir brauchen die Squat-Bewegung. Squats sind Kniebeugen auf Deutsch. Also klar, Klassiker, ihr geht schief, ihr geht hoch. In sämtlichen Varianten, die es so gibt, vielleicht werde ich demnächst euch mal ein paar Varianten auch vorstellen. Was bringt uns das? Natürlich, dass wir rückenschonend mit Kraft unserer Beine uns hinsetzen können, aber auch wieder sauber hochkommen können. Also erstmal sehr alltagstauglich. Alltagstauglicher geht es eigentlich kaum. Gleichzeitig könnt ihr dadurch Kraft gewinnen, um zum Beispiel auch Treppen zu laufen oder aber eben auch zu springen und ihr könnt eure Hocke stabilisieren. Das ist ja eine meiner Lieblingsbewegungen, wenn ihr mir folgt, dann habt ihr es schon öfter gesehen, dass ihr eben, jetzt könnte der Kameramann auch runtergehen, aber ihr macht es doch nicht, okay, <lacht> dass ihr in die Hocke runterkommt, dort stabil bleiben könnt, aber eben auch die Power habt, dann wieder hochzukommen. Auch dafür braucht ihr diese Squat-Bewegung. Das heißt, ich würde nicht nur dort passiv in der Hocke sein, sondern auch mal tiefe Squats machen, auch mal richtig tief gehen, dann hochgehen. aber das vielleicht nicht direkt mit dem schwersten Gewicht. Jo, da haben wir die nächsten zwei Bewegungen rausgefunden, jetzt haben wir alle fünf. Es gibt noch ein paar Zusätze von mir, was aus meiner Erfahrung hinzugefügt werden sollte für einen idealen Trainingsplan, dass ihr wirklich alles dabei habt und dass ihr gut aufgestellt seid um schmerzfrei zu sein, fit zu bleiben und kräftig zu sein. Viel Spaß beim Ausprobieren. Gebt mir gerne mal einen Kommentar, welche eure Lieblingsübung davon ist oder welche ihr vielleicht mal demnächst ausprobieren wollt. Viel Spaß!